Da Nachhaltigkeit viel mehr ist als ein Trend, wächst die Serie der recycelten Kuscheltiere weiter. In gewohnter flauschiger Haptik und zauberhafter Optik ist der Recycle-Hase ganz neu im Sortiment. Wie die recycle -Bären besteht auch der nachhaltige Hase zu 100% aus genutzten und recycelten Plastikflaschen. Die Flaschen werden zunächst gereinigt, zerkleinert und zu Regranulat verarbeitet. Aus diesem Regranulat werden anschließend Fasern hergestellt, die als Grundmaterial für die hochwertigen Kuscheltiere dienen. Augen und Nasen sind gestickt, damit auch hier auf weitere Plastikteile verzichtet werden kann. Somit ist der kuschelige Freund selbst auch wieder recycelbar. Dieser kuschelig weiche Hase ist in der Farbe Creme sowie in den Größen S und M verfügbar. Mit seinem freundlichen Gesicht und seinen Schlappohren schließt ihn jeder ins Herz. Wie alle minifeed Kuscheltiere bietet auch der Recycle-Hase diverse Möglichkeiten der Individualisierung mit ihrem Logo. Egal ob mit niedlichem Mini-T-Shirt in bis zu 12 Farben, niedlichem Dirndl oder cooler Sonnenbrille. Bei der Gestaltung ihres persönlichen Werbeträgers können Sie auf vielfältige Möglichkeiten zurückgreifen.